Dieses Video behandelt das Menü Suchen in Word. Mittels der Tastatureingabe STRG F öffnet sich der Navigationsbereich und gibt Ihnen mittels Suchfenster die Möglichkeit, Wörter und der Eingabe von Enter zu suchen. Im Dokumentbereich wird die Suche das Suchergebnis dann hervorheben und Sie haben auf der linken Seite im Navigationsbereich alle Suchergebnisse im Überblick und können diese dann mittels linken Mausklick anwählen. Im Dokumentbereich wird dann der Cursor dort positioniert. Sind Sie sich nicht sicher, wie Ihr Suchergebnis geschrieben wird, haben Sie hier mit dem Auswahlmenü bei Erweiterte Suche die Möglichkeit, die Schreibrichtung, im erweiterten Modus weiter mit Platzhaltern zu versehen. So können Sie einzelne Buchstaben, zum Beispiel Meier mit AI oder Meier mit EI geschrieben, durch ein Fragezeichen symbolisieren. Aktivieren Sie dazu Platzhalter verwenden und wählen Sie weitersuchen. Nun wird sowohl Meier mit EI als auch Meier mit AI gesucht. Wenn Sie mehrere Zeichen als Platzhalter verwenden wollen, dann wählen Sie das Sternchen, das Asterisk. Und hier werden nun mehrere Buchstaben als Platzhalter vergeben. In dem Fall AI, AY und auch Meierhofer, also alles was dazwischen steht, wird dann gefunden. Mittels Suchen und Ersetzen können Sie nach Wörtern Suchen und diese automatisch durch andere ersetzen lassen. Ich stelle nun hier erst einmal die Ausgangssituation wieder her, schalte den Platzhalter Verwenden Modus aus und suche nun das Wort Meier mit I und möchte dies durch Meier mit AI ersetzen. Nun können Sie mit Weiter suchen einzelne Bereiche des Dokuments anspringen und selbst entscheiden, ob Sie dieses Wort ersetzen möchten oder nicht. Sie können allerdings auch automatisiert alle ersetzen, anwählen und Word übernimmt die Ersetzung im gesamten Dokument für Sie komplett automatisch. Sie haben neben der Suche und dem Ersetzen von Wörtern auch die Möglichkeit, Formatierungen zu suchen und diese durch andere ersetzen zu lassen. So suche ich jetzt meine fett hervorgehobenen Überschriften, dazu reduziere ich erstmal wieder alles auf die Grundeinstellungen, wähle Suchen nach, Wichtig dabei ist, erweitern Sie den Suchen- und Ersetzen-Modus, klicken Sie auf Suchen nach und wählen Sie Ihr gesuchtes Format, in meinem Fall die Fettformatierung unter Zeichen. Diese Fettformatierung möchte ich nicht mehr haben. Ich schalte diese erstmal über Zeichen aus, wähle einen normalen Schriftschnitt. Zusätzlich soll aber noch die Formatierung aus einer Formatvorlage übertragen werden und in dem Fall wähle ich die Formatvorlage Überschrift 1. Um die Einstellungen wieder zurückzusetzen, klicke ich in Suchen nach und wähle keine Formatierung aus. So können Sie neue Formatierungen angeben und durch andere ersetzen lassen. Eine dritte praktische Funktion des Suchen und Ersetzen Menüs ist ebenfalls im erweiterten Modus zu finden und dabei können Sie Strukturzeichen in Word suchen. Zum Beispiel diese manuellen Zeilenumbrüche finden Sie bei Sonderformat unter manueller Zeilenumbruch, können gesucht werden und diese sollen durch eine Absatzmarke ersetzt werden. Word verwendet hier Platzhalter, Sie müssen sich nicht weiter darum kümmern, Word erkennt automatisch diese Zeichen.